Ich bin da irgendwo wo... Irgendwer... Holz... Oh, da sind Äpfel da an den Holz gefangen. Hallo und herzlich willkommen zur siebten Folge von Minecraft Projekt Pugna. Und heute werden wir nach oben graben. Zu oben und dann geht einer Bäume fällen und einer sucht noch Zuckerrohr für Bücher. Und dann geht's ab in die Hölle. Ja. Schon in 3, 2, 1, jetzt. Ja, nice. Und dann immer. Ich glaub schon, am Aus. <lacht> mm -hmm. Ich meine mein Spieltag ist ein 0 sekunden hin. Okay. Ja, ich hab's. Ja, ich hab's. ein ist Sonnenfleisch. Okay. Ja, soll ich hier, so ein Messer übercracken? Ich glaub, ja. schon was? Ich hab wieder viel zu viel Oh, yeah. that's, that's so Ah, ich gut. Ich das Das zwar nicht so. ich b ich braucht man schon so gute Kappels drin. ist schon eine Scheiße Ich habe keine Fakten mit, Ich will jetzt nur mehr Rotten Flush schmeißen, Ja, weißt du, ja. Das tut gerade aus, weil ich Aufschlafen. Die Iron-Rüstung hier weg, oder? Mach no, okay. Du hast sie doch im Event auch. Ja, aber letztens die Aufnahme wir gesehen. <lacht> ja, das stimmt jetzt auch. Da braucht es schon Ja, das braucht man. Ja, ich gedacht, das, ist cool. das ist genau. raus. Du nach Alex mal Marcel die Rüstung in den Boden Nein, Genau. Ich werde essen. So magische Weise du immer immer <lacht> Ganz magisch. Da kommt so ein Lavasee. <lacht> sehr, sehr wichtig. Ehrlich gesagt, bin ich gespannt, wie, wie wo wir rauskommen. Hm, ups. Hey, das muss auf die. Eigentlich ist es ja. doch nicht gammelbar, oder? Ja. Das ich jetzt sehen. braucht man mehr Sand, oder? Ja. Ey, wir sind draußen? Nein, ja. oder? Okay. Achso, hat es unterhalb von draußen. Ich glaube, wir sind unter dem um Spawn oder so. also. Ah, ja, das ist cool. War die baue immer mal Schutzberg auf. nein, es ist ein Bär. Sag so, ich, ja. Boah, jetzt sehe ich nicht genau wie ein Zombie an Hey, was für Worte ist das? Hey, is das ist das ein Dark Out? Das ist richtig, jetzt muss ich sagen. Ich kann mehr aber fangen an. Ja. Ah, muss ich wegkommen, oder? Oh, ein Also, wo hast du die Bühne? Ich muss was ihn getroppt haben. Ja. Hey, er hat Villager-Zombie. Gucky, gehst oh. du abbauen oder gehst du suchen? Yeah. Yes. Oh. Ja. Nice. Oh. Auch gebaut schaut. Das heißt, Alex, du wirst super hin? Ja. Aber ja. ja, ich muss viel mehr weg haben. Ich ja, bleib gleich drauf stehen. Der ist ja wurscht. Du tauscht einfach nie was aus, aber du bist eh anders, oder? Oh. ja auch noch. Ja, aber du bist die ganze Zeit explodiert, also dann noch auf eine Sitzung. Sage, ist in Beyond ist es dark auch. Das ist echt, echt. das war So Äh Ja, ihr dann verzaubern. gleich ausmachen. <lacht> ich meinst besser so Ich glaub schon, also 60 genug? Ja, auch so lecker zu sein. Das kann ich nicht oh Kühe Ah, ja, Wir haben nicht genug. Upsi. Du musst <lacht> auf die Schuhe. du Wir lassen sie mal von nichts ablenken, außer von Essen. Essen. Kühe. Okay. Sonst hast du zehn verschiedene Essenssorten. Ey, warum geht das nicht? Eigentlich ja, brauche ich das zum ja. Du hast jedes mit. Ja. Hättet <lacht> ihr <lacht> Ich die Viecher nerven, sonst am genommen. Ja, die das geht Halt jede 5 Sekunden Stempel. Ja, nur weil du und du nichts wegspannen wirst. Da ist der erste Auffall. Echt? Ja, nice. Ja, ja, das ist irgendwas. Hühnchen und Federn brauchen. Hey, ich hab ja Federn, die da komme. Ja. Dann schau weg. Ich hab irgendeinen Bug in mir. Ich geh jetzt mal umspawnen, kurzzeitig. Eins, ich muss jetzt da, wenn dir rocken falsch Da ist das ganze rocken falsch. Zuckerrohr auch schon. Das Leute, was die bleibt. Essen die hinten Ja lass hinten, so. Also du bist... Jo, wenn dir aber immer ich mein nur... Scheiße, Ja, Alter. Ja, so, wegschließen. Okay. Okay, 5. gut. Was ist das Sammeln vielleicht. Jetzt ist er weg, schaff. Du hast schon eine Minute verschissen, wenn ein Zombie bleibt. Kehrt dich so. Das ist ein guter Tag. Ist wo? Wo? Hey, es ist echt unlucky, dass ja, wir immer... Ja, Du hast dich viel Eis wieder Und Level und Federn für Pfeile. Du denkst nur an die Pfeile. Ja, wo ist das? Wir haben vier Pfeile und drei Pfeile. Ja, es ja. reicht. Heißt. Reicht. Reicht sicher, ja. <lacht> Ja, ich, ich renne da mal den Wupps, oh, was ja. denn lang? Beziehungsweise ja. so kennt die ja eigentlich fast hm. Ein Bootsang Da war ein Dauer Kuh Ein Kuh brauche ich nicht? Ja, Lebe. Für Bücher hm. Ich glaube da so hinten habe ich mehr zugebracht Was? Hm. Ich glaube Da ja. so hinten schon ja. Das oh. schaut so nach Super aus mhm. Hey, das ist gut. Hey geil. Ja, für was brauche ich Kühe? Ja, da muss Leder. ich wieder Item weg haben. Nee, ja, ja, da hab's Hast du ja auch Ja, aber klar, Kurfleisch. Jetzt sag mir, was ich kann. kann. Um. Emeralds. <laughs> ich glaube, wir je eine Kugel drauf Ich ja. Da war ja noch einen. Ja, dann halt nicht. ist versteckt. <laughs> Ja, ich brauche, ich fahre jetzt in der Kühe. Ja, wenn sie gerade neben dir sind. So. Da müssten wir gleich da außen Zuckerrohr anfinden in dem Sumpfjahr. Machst Was für letztens, schalten Shade Shader außen und ziehen dann ein Stack Zuckerrohr. <lacht> ja, heute schalten Shader nicht aus. Heute, wenn nicht so nebelig ist. Aber ich glaube, der hat schon das also ganze Zuckerrohr mitgenommen, so schaut es zumindest aus. Ja. Aber also der kann jetzt das ganze Bild auch mal abgefangen Doch, na, doch, schau. Gucki, oh, okay, wir haben oh, schon mal einen guten Punkt. Ich jetzt aber. Wir haben schon 17. Du bist jetzt halt unten mit deiner Hand, damit du das irgendwie findest. Ich weiß nicht, der wollte mir nicht ganz so gut zum Wegfahren, weil die großen Bäume da. Droppt uns nichts gut. Essen, Trinken und alles an wir gut. Mhm. Mhm. Du sollst also mal Kühe brauchen, Philipp. Ja. Es ist Zeitverschwendung. Mhm. Du brauchst du die es. Du brauchst aber Leder für Bücher. Ich hab's. Earth Leder. Ja, ich muss jetzt 20 Bücher machen, oder? Ja, da brauch ich weiß nicht wie viel. Wir rechnen 20 mal. Mal 3. So viel Zucker brauchen. ich. Ja, das Ja. Das ist recht. ja ein ja, das Bion, doch. einfach Blätter aufbauen, und muss schneller. Ja, macht das. Irgendwie, der muss schon ein bisschen Zucker mitgenommen haben, oder? Unmöglich, ja. Ja, jetzt schau dir gar nicht mehr aus. <lacht> <lacht> dauert, und dauert, und lebt. Guck, ich weiß noch Ich Aber sind noch der wie witz hab ich Alter, ich hoffe, ich stirb nicht. <lacht> Ey, es geht nichts weiter. Ich <lacht> <lacht> Wow, das war zum Glück du der die hier. Oder links? Oder? Es ist ja nicht ganz... Ja, aber... Okay, ich hab da überall kein Zucker ist. <lacht> okay, dann, okay. ich auch nicht, Zucker war! Wird ihm so <lacht> Muss man merken. Ja. Ich mir da Irgendwo habe ich auch nicht hergestellt, kann sein. Ne? Ja. ja. <lacht> so, 30 kommen wir schon. Alex, wo bist du? Weil bei mir ist, ist nicht die Border. Ich habe die Border. Ja, wir sind eh entlang der Border. Wir sind jetzt den Bauch entlang gegangen zum Sumpfriom und dann noch weiter gegangen, den Bauch entlang. Ihr könnt dir die Calls sehr gerne sagen, wenn du Außer du weißt, wo ich. bin. du hast ein oak Guck ich, wie viele Eifer hast du? Ah. Ja, ah. Dann gucken wir mal zu mir, okay? Wieso? Ja, weil wir da den, Hut, da den Baum und den Wald abfüllen, der sieht gut aus. Ja, okay. Ich bin da gerade in so einem guten Wald. Achso, dann passt Bass. Ja, passt schon. Das so, so ist das Vituale-Word, aber also? Ich habe schon 51. Da hinten sind noch mehr. Ja, wie, wenn, wie habe ich so viel? Ja, dass ich zum Schluss zu wenig Leder doch habe. Ja, du hast bis jetzt 20 Leder. Hm. Ja, 14 mal 30. 30. 12. 24. Ich ja, 30. Ja, Zucker hast du. Okay, 10 wie viele Leder, Leder hast denn du? Gar ja, ganz? Ja, okay, ein bisschen wieder. Ja, jetzt kannst du sonst Bücher machen, oder? Oh ja. Zu das wieder. heißt, die brauchen wir leer Zucker aus, aus der vor. Mhm jetzt habe ich Leder. Zwei. Okay, das ist gut. Ja, Leder werden wir schon noch. schon weggeschmeißen Redstone haben wir es gekümmert. Außer wir im Fallen waren. Ich hab da noch mehr QRX, so. Also. Okay. Na, ich werde jetzt. Aber, wahrscheinlich. Ja. Soll ich noch mehr Zuguras suchen? Mhm. Solange werden mhm. wir nicht mehr haben, die von der Folge her gesehen. Mhm, Nein, no, es reicht zwischen ja schon langsam. Ja, 6 Zuguras sollte reichen, oder Guck 20 Bücher. Das sind 20 Bücher. Vorher eigentlich kleiner, aber bleibt ja gleich. Ich weiß ich gerade gar nicht. Ich bin da irgendwo wo... Irgendwer... Holz. Oh, da sind Äpfel da, hat eine einem Hurt gefangen Warte, was soll ich weg haben, Philipp? Cool. Hm. Du hast doch ja. ein verschiedenster Ich hab gerade ein bisschen... Ich kenn das... Aber ich kann nur Holz haben... <lacht> wo bist du eigentlich? Bei großen Bäumen oder erstmal so? Nein, bei Obwurt... Kleine... Kleine... Auch. Stamm und Bäume... wir na, no, der hat aber nicht viel abhaut. Mhm. Ich müsste langsam mal brutzeln gehen. Ja, da war einer, da wird, ja. da wird nicht viel Ahm, mehr sein. Wieso schwimmst du genau da Ja, weil Zum ich... Mal. Keine Ahnung, was ich mache. Ich könnte mich mehr... ja... Wenn es 2 tief ist, geht es nicht. So. Professionell? <lacht> hast du das selber gefunden? Ich hab's ja ja. Ist leider nicht blöd, aber. Und gehst du zum Kopieren? Zum, zum ja, okay. das muss reichen. Sonst fahren wir nur 500 Mal. Und da war ne? verstehst du? Wenn da einer war, dann haben wir nicht so eine große Chance auf den Zug, oder? Also du willst da einfach fahren. Nein, guck ich, wo bist denn du eigentlich? Da kannst an der Bord, also ja. ein Block rechts für mich ist Okay. Ja, bist du. hast ein so einzelne Aufwahlmodelle. Ja, wo in welche Richtung bist du gegangen dann? Sag so, quasi so. Ja, ähm. Um, minus 980 und minus 23. Dann ja, bist du schon. Uh, da sind die Äpfel, drei für... Äpfel. Ja, gut. Jetzt nach... In der Richtung? Ja, minus 900. Ja, also du gehst richtig. Ja. Da ist der ich Fisch <lacht> Ich hab's mir nicht mehr. Ja, du ist also das. zum Fisch Guck ich, oder? du Ja, ja, ja es, ich weiß nicht genau, wie um das ist. Ja, Das war nur so mit Lianen beim. Ja, Sandra. Ja, du, du müsstest es ja, nicht Ah, da hinten, ah da hinten, da, hinten. da hinten. Ja, wir haben dich ja, gefasst. Guck, ich wenn ich mal bei dir bin, mal essen wollten, weil ich hab kein mehr. Und die zwei Kult oder was. Oder oh, das ist Eis. Haben wir noch Leder? Ja, ja die Kühe. Was? Wo sind meine Äpfel? So, das ganze Fleisch. 60 Sekunden, okay. 60 Sekunden. <lacht> Links unten ist Fleisch. Ziemlich viel sogar. Um. Oh, das ist schon fleißig, guck ich. Sehr so. Das ist das ganze gut, deine Schiffbadden? Ja. <lacht> ja, ich guck ich, kannst du mit Leder gehen? Ah, was mach ich? Brauchst <lacht> du die Fleischbadden? Komm, du hast nur 6 Minuten. Leder. Ja. Alles. Ich werde das jetzt nicht alles aufstellen und dann wieder abbauen. Ja. Ich will noch mal einmal kurz mit drin dass ich einen Apfel muss. Ich habe einen Goldapfel, guck ich. Der Hinterboer da drin und packt, nice. Guck soll ich da lieber die Sachen mitnehmen oder soll ich die Sachen okay. Ich kriege den Apfel und hast du einen Nooo. Guck ich, soll die Öfen da stehen lassen oder mitnehmen? Ja, lass ich stehe. Nehmen wir jetzt gleich mal an. Ja, stimmt. <lacht> Danke fürs Zuschauen.